Voller Eile, den Kopf tief gesenkt. Legitimes Schweigen, man grüßt dir nicht. Keiner schaut dir je. Und ungeniert das kümmert mich der Nächste, hier spricht jeder für sich, den anderen ignorieren. Schuhe an